Wer wünscht das Wort? Herr Vries von der CDU-Fraktion, Sie haben es. Ha. So. mir wurde gesagt, ich muss das Podest mal hochfahren. Jetzt habe ich das gemacht. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, es geht um eine Entwicklung, die eigentlich jedermann präsent ist, der sich in der Hamburger Innenstadt regelmäßig aufhält. Die Zahl der Bettler, die gewerbsmäßig organisiert sind und überwiegend aus Osteuropa stammen, hat in den vergangenen Monaten wieder stark zugenommen und sie prägt auch das alltägliche Bild in unserer City. Ob man die Menkebergstraße entlang geht, die Spitaler Straße oder sich zwischen Gänsemarkt und Rathaus bewegt, regelmäßig werden Hamburgerinnen und Hamburger, auch, sowie auch die Gäste unserer Stadt zum Teil aggressiv von den Mitgliedern dieser gewerbsmäßig organisierten Bettlerbanden angebettelt und fühlen sich auch belästigt. Das geht bis dahin, dass Menschen, die zum Mittagessen an der Innenstadt an den Ständen, die sich niederlassen an den Treppen am Jungfernstieg, regelmäßig belästigt werden und sich deshalb auch beschweren. Meine Damen und Herren, das geschieht in einer Art und Weise, die die Grenze des üblichen und auch des akzeptablen längst überschritten hat. Und das ist auch eine Entwicklung, der endlich Einheit geboten werden muss. Und es ist von mehreren Medien beobachtet worden und auch beschrieben worden. Dahinter stecken Hintermänner, die mit dem Vorsatz hierher kommen, in der Hansestadt in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. Und da sagen wir ganz klar, organisierte Bettelei widerspricht der Menschenwürde, denn hier werden arme Menschen ganz gezielt durch diese Hintermänner ausgenutzt. Was man auch feststellen kann, ist, dass diese Menschen vielfach gezielt körperliche Missbildung zur Schau stellen, indem sie ihre Gliedmaßen freimachen und sich auch mit Gehhilfen bewegen. Und auch das ist mehrfach festgestellt worden, dass teilweise diese Gehhilfen verwendet werden, obwohl keine Behinderungen vorliegen, sondern erst tatsächlich eingesetzt werden, wenn die Menschen von ihren Hintermännern an den Zielort gebracht werden und sie dann gezielt eingesetzt werden als Mitleidsmasche, um so die Bettel-Einkünfte zu verbessern. Und da müssen wir sagen, bei aller Verständnis für die Armut der Menschen, auch hier ist die Grenze des Akzeptablen weit überschritten, meine Damen und Herren. Denn hier wird die Gutmütigkeit der Menschen und auch die Bereitschaft zu spenden, eine milde Gabe zu geben, schamlos ausgenutzt und auch das sollte nicht tatenlos hingenommen werden. Und deswegen sagen wir, diese Form der gewerbsmäßig organisierten Bettelei muss endlich unterbunden werden, vor allen Dingen auch deshalb, damit die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Menschen für die wirklich bedürftigen Obdachlosen und Bettler nicht leidet. Denn das ist ein großes Ärgernis und verärgert die Menschen und ist wie gesagt eine Gefahr, in Zukunft dann nicht für denjenigen zu helfen, die es wirklich brauchen. Und was wirklich ein Unding ist an der Stelle, das ist auch beschrieben worden im letzten Winternotprogramm, haben diese Menschen städtische Unterkünfte genutzt auf Steuerzahlerkosten, die für andere Zwecke vorgesehen sind, aber damit nicht genug. Die Stadt hat aus der Unterkunft Wettestraße in Horn sogar noch täglich einen Shuttle-Service organisiert, mit dem diese gewerbsmäßig organisierten Bettler dann auch noch in die Innenstadt gefahren wurden, um dort ihrem Erwerb nachzugehen. Auch das ist ein Unding, der schleunigst beendet werden muss. Doch, das ist eine Tatsache. Ich habe es auch in einer Anfrage gestellt und, es, und es, ist ja, es ist ja auch beantwortet worden, dem ist auch nicht widersprochen worden, Herr Münster. Ich gebe Ihnen diese Anfrage gerne mit. Fakt ist, dass mit Steuergeldern auf jeden Fall diese Machenschaften dieser Betten Banden nicht noch durch den Staat unterstützt werden dürfen, Herr Münster. Das, da sind wir uns doch, glaube ich, einig. Die Lösung ist nicht ganz einfach. Polizeilich kommt man dem nicht nach, aber es gibt eine Handhabe. Sie bietet das Hamburgische Wegegesetz. Demnach handelt es sich bei gewerbsmäßiger Bettelei um eine gebührenpflichtige Sondernutzung im Sinne des Paragraphen 19 des Hamburgischen Wegegesetzes. Das heißt, eine solche Sondernutzung bedarf der Erlaubnis. Und wenn die Genehmigung nicht erteilt wird, kann man das Betteln untersagen. Die Personen bekommen dann eine entsprechende Verfügung. Meine Damen und Herren in Münster, das haben nicht wir uns ausgedacht. Das geht zurück auf eine Initiative des früheren Bezirksamtsleiters Markus Schreibern Mitte 2007. Er wird Ihnen ja bekannt sein. Ich glaube, er wird vielleicht auch diesem Hause bald wieder angehören. Und er hat diese Maßnahmen 2007 eingeleitet. Ich glaube auch damals noch mit der Zustimmung des damaligen Fraktionsvorsitzenden Neumann, der ja auch aus der SPD in Hamburg Mitte kommt. Also es ist eine bewährte Maßnahme, die auf Ihrem Mist gewachsen ist die aber durchaus sehr effektiv war. Ich will mal die Zahlen kurz nennen. Es gab 2001 einen Platzverweis an diese gewerbsmäßigen Bettler, 2008 27, 2009 35. Und dann war das Problem innerhalb relativ kurzer Zeit wieder beendet. Leider ist das ein Zustand, den wir heute nicht mehr haben. Die Kontrollen haben nachgelassen und die gewerbsmäßigen Bettler sind zurückgekehrt. Und das muss sich wieder ändern, meine Damen und Herren. Und was wir dafür brauchen, ist natürlich eine vernünftige Personalausstattung. Früher hat das der BOD gemacht. Jetzt macht es das sogenannte Ordnungswidrigkeitenmanagement im Bezirksamt Mitte, das jetzt zuständig ist. Aber es ist unterausgestattet. Ende 2013 waren noch vier bis zwölf Außendienstmitarbeiter je Schicht in Mitte zuständig. Heute gibt es in dieser Abteilung nur noch 13 Vollkräfte, insgesamt einschließlich des Hundekontrolldienstes. Und deswegen sagen wir, der Senat muss Sorge tragen dafür, dass die Bezirksversaltung ordentlich ausgestattet ist personell, damit sie an Aufgaben ordentlich nachgehen kann. Und ich denke, dann kann dieses Problem behoben werden. Wir hatten das Problem, es gibt eine vernünftige Lösung. Sie stammt damals von der SPD. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht heute wieder gemacht werden sollte. Danke.